So, und wir haben ein neues Bild. Diesmal soll es abwechselnd kommen. Ich glaube, als erstes startet blau, dann rot, dann blau und ich gehe und jetzt bitte starten. Blau hat geklappt. Jetzt kommen zwei blaue. Oh. Zwei blaue und dann ein roter. Und dann ein blauer.